Mm. Hallo und Willkommen zum fünften Teil der Donkey Kong Country Reihe. Am 4. Mai 2018 erscheint Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Nintendo Switch. In diesem Video werde ich wie in Goethe in 2011 wieder zwei Let's Plays in ein Video packen. Zuerst die 2014er-Version von Donkey Kong Country Tropical Freeze und als zweites das 2018er-Reloaded. Cool. Oh. Das ist unfair. So ist das. Ich, ich habe jetzt hier achtmal gefällt oder so. Das ist zu viel. Dixie, meine Dixie. Wenn ich nicht schon vergeben wäre, dann würde ich mit dir zusammen sein sparen. Ob sie bei Smash Boss spiel spielbar sein wird, wer weiß. Ich fände es geil. Ballroom. Okay, es sollte lieber gehen. Ja! Heute ist es sowieso nicht wirklich rund gelaufen. Oh, schnell! Schnell! Nein! Fuck! Fuck! Warum geht der in die andere Seite? Du verdammtes Scheißteil! Bring dich um, du Arsch! Du Danki kong Das darf jetzt nicht wahr sein. Sag mal, was, was, was, ist, was ist denn jetzt los? Und da ist der... Postschlüssel. Und Ich bin ja auch schon gespannt, wie die Reviews werden. Unter neun Punkte ist eigentlich eine Straftat. Nein, das ich muss das K. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, Wo ist es? Da unten, da unten. Habe ich's? Nein, ich hab's nicht. Warum? Ey, bin ich eigentlich behindert? Ich hab's G und hab's N vergessen gerade. Das N. Oder was ist eigentlich hier im Wasser? Wie unfair ist das bitte? Hat er nicht gesagt. Der zweite, und es sieht nach dem Standardbonus aus. Den werde ich doch wohl äh, hinkriegen, oder? Nein! Ungut gelaufen! Und ja, jetzt versuche ich es nochmal. Ich habe ernsthaft im leichtesten Bonus aller Zeiten gefailt. Das ist peinlich. Das ist sogar richtig erbärmlich. Ja, Wenn es jetzt ein zweites Mal passiert, dann wird der Spieler hier ausgetauscht. Und dann let's playt jemand anderes für mich, weil ich dann nicht mehr würdig bin, dieses Spiel zu spielen. Junge, was ist denn jetzt los? Wie blöd, wie blöd muss man sein, zweimal denselben Fehler zu machen? Ich bin einfach zu blöd dazu 99 Ach so, oh, Bananen alle treffe. Ach so, die missverstehen. Ich, ich habe meine ganze Energie in das zweite Level gesteckt. Jetzt habe ich keine Energie mehr für das dritte. Ich wollte den Part ja schon. Ach ja, okay, jetzt ist aber langsam billig. Boah, wie ich keinen Bock habe auf diese Scheiße. Ach ja, Hammermäßig. Oh mein Gott, was soll denn diese Scheiße? Wie oft sterbe ich eigentlich noch an dieser Stelle? Noch 20 Mal. Blöds! Ich will da nicht mehr sterben. Siehst du? Aber wenn man dann nicht genau in der Lücke landet, dann bringt's auch nichts. Mm -hmm. Doch, es hat, es hat Erbarmen. Ja, Funky ist für die Anfänger. Unter Wasserlevel gab es nämlich in Donkey Kong Country Returns tatsächlich nicht. Weiß jetzt gerade auch nicht mehr warum. Wahrscheinlich technische Limitation. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Wie fandet ihr eigentlich die Musik von dem Level? Ich habe jetzt mal so ein bisschen mehr drauf geachtet und finde sie fast schon so ein bisschen ähm, country-mäßig angehaucht. Passt irgendwie nicht so ganz. Direkt aus dem E-Shop-Laden. Das kostet dann ja auch nicht wirklich viel Aufwand, weil man nicht raus muss. Und ich weiß, das ist den Leuten aus der heutigen Zeit besonders wichtig. Am Ende wurde die Unterhose ein bisschen braun. Okay. Yay! Da ist das G. Da kommt es nochmal wieder? Ärgerlich. Finde ich aber auch die richtige Entscheidung von David. Wir haben es geschafft. Aber zwei von fünf Puzzleteile. Ja, das geht besser. Ich bin ehrlich zu euch. Ich bin halt nur mal so eine kleine Grafikhure. Ich würde dieses Level heiraten. Ja, ohne Scheiß. Es gibt nur wenige Dinge, die besser sind als Liebe machen. Dieses Level gehört dazu. In der heutigen Folge könnt ihr wieder brennende Leidenschaft erwarten. Oh, cool. Beste. das gerade gehört? What the hell? Es hat sich gerade mein Handy von alleine eingeschaltet und die Google App ist gestartet mit der Sprachsteuerung und hat nach Makaba gesucht. Und es ist 23.13 Uhr. Ich bin die Gänsehaut. Ich habe jetzt, hab jetzt echt ein bisschen Angst. Suizid, oder? Komm, lass Suizid machen. Jesus Christ! Guten Tag, was möchten Sie heute haben? Krap. Wie bitte? Crap! Ich weiß, ich bin übelst hot. Wer möchte bitteschön nicht gerne auch mal in Saft baden? Ah ja! Mhm. Ich schreibe dann mal parallel mein Testament, okay? Der Skill scheint ein wenig eingefroren zu sein. ha! ha, ha. wir lachen, weil es so unfassbar kreativ und witzig ist. Und er hält ein Wii U Gamepad nach oben. Das ist was ganz Antikes. Das kennt ihr vielleicht nicht mehr, aber das war die Vorgängerkonsole von der Switch. Oh, ja, ich ich finde es übrigens auch sehr, sehr passend, dass das Wii U Gamepad in diesem antiken Level untergebracht wurde. Verstehst du wegen antike Technologie oh. und so. <lacht> Und gerade gegen Ende wird es, glaube ich, auch krass eng. Es bietet sich halt nur an, darüber Scherze zu machen. Ich weiß noch genau, das wird da am Ende nochmal übelst eng und alles. Ansonsten mag ich es ja, wenn es eng ist. Hallo? Ja? Ja, hallo? Ich möchte eine Anzeige erstatten. Sie wollen eine Anzeige erstatten? Warum? Wegen Betrugs und Lächerlichkeit. Mm, ärgerlich. Müssen Sie es prüfen? Ja! Wieso? <lacht> Warum wohl? Weil ich zu viele Anzeigen in letzter Zeit erstattet habe. Ja, safe. Notieren Sie eine weitere Anzeige gegen sich selbst. Was noch? Ich check die Stelle nicht. Ich habe doch jetzt schon alles versucht. Alles, was ich ihnen sagte. Sch Warum hältst du dich nicht fest? Finde ich absolut nicht witzig und geschmacklos. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Projekt. Ciao.